Willkommen zurück zur 41. Folge Let's Play Civilization 3 nach dem Sieg. Wie geht es nach dem Sieg weiter? Welche Siege können wir noch erringen? Ja, in der letzten Folge wurde das Weltwunder-Apollo-Programm fertiggestellt. Und äh, ich will eigentlich so weit kommen in dieser Folge, dass ich vielleicht die ersten Module anfange zu bauen. Im Moment bin ich hier gerade bei dem Problem, dass ich mit meinen Panzern nicht durch äh, das durch gegnerische Land komme, weil einfach alle Felder mit Einheiten vollgestellt sind. Ja, da muss ich mal eben warten. Schätze ich. Vielleicht ergeben sich ja da noch Möglichkeiten. Sogar zwei Kavallerien drin. Und hier gibt's ein paar Einheiten zu disbanden. runter und die Runde ist vorbei. Mal gucken, ob sich jetzt hier was entwickelt. Ja, da ist gerade was. Äh, jetzt wurde es wieder zugestellt. Tja, ein bisschen doof, ob ich da irgendwo durchkomme. Warwick, Liverpool. Hier ist ein Hospital fertig, das ist schön. Ich gleich die Factory angehen. Und Gira. Da ist ein Gerichtsgebäude fertig. Uh, das bringt gleich wieder Schub hier. Gut, gut. Integrated Defense. Ja. ICBMs kann ich damit vom Himmel holen. Ja, nett. <lacht> Brauche ich gerade nicht wirklich irgendwie. Ja, hier ist was frei. Was ist das denn? Ein Mounted Warrior den Euro Nee, ich wollte dich doch gar nicht. Nein, nein, nein. Ich wollte doch den Mounted Warrior angucken. Boah. Wow. Was für Werte, ja. Ja, sehr schön. Gerade was frei. Dann kommt mal durch. Geschlüpft. Und der hat es noch ein bisschen schwierig. Kommen wir hier durch. Äh, alles, alles vollgestellt. Dann vielleicht hier rüber. Okay, auch diese Stadt ist jetzt fertig angebunden. Gehen wir mal nach hier unten weiter. Macht weiter damit. Ja, mal schön weitermachen. Das ist auch fertig angebunden. Hier sind sie auch schon dabei. Das ist auch schon fertig. Hier müssen mehr Mech-Infanterien gebaut werden. Viel mehr Mech-Infanterien müssen da gebaut werden. Ja, oder so. Nach Templin. Gewusel, gewusel. Da gibt's noch so ein Pla paar Flaschenhälse, wie wir sehen. immer noch viel rumgewuselt wird. Wir machen über 1000 Schulden pro Runde. Ist ja irre. Ja, wenn ich alles erforscht habe, also es ist ja nicht mehr viel übrig, jetzt kommt Amphibious War als nächstes in vier Runden, dann werde ich auch mal ähm, die Forschung runterstellen. und bei hey, hey, hey. die Forschung runterstellen und versuchen, oder mal zumindest mal gucken, ob es überhaupt möglich ist, dass ich ja, Runde zu Ende. Äh, ob es überhaupt möglich ist, dass ich hier äh, Plus machen kann. Wow. Also jetzt, jetzt bin ich wieder bei unter 1000 pro Runde, die ich Minus mache. Aber ich denke mal schon, dass es möglich ist. Ich meine, ich habe ja doch ziemlich viele Städte. Da wird es schon drin sein, irgendwo. Vielleicht bei 60, 50, 60 Prozent oder sowas, Wissenschaft. Vielleicht auch 40 nur. Oh. A mob destroyed the courthouse. Das ist äh, sehr unschön, weil ich wieder verpeilt habe, irgendwo das Civil Disorder zu beenden. Ja, selber schuld. Warwick war das. Hm. Ja, okay. Hm. ist eine Bibliothek fertig geworden. Das ist auch sehr cool. Das gibt sofort Ausbreitung. Ja. Das ist schlecht hier in Warwick. Da habe ich jetzt... Äh ja gut, äh, ist klar. Bei Disorder ist sowieso keine Produktion vorhanden. Und Gira noch. Wo liegt denn Gira? Äh, ungewöhnlicherweise nicht bei Jena, aber irgendwo bestimmt. Gut. Viele Flaschenhälse zu schließen. Und es müssen natürlich auch noch viele Mech-Infanterien gebaut werden. Oh ja. Vielleicht dort Jetzt schaue ich mal nach hier oben hier eine Straße bauen. Und das durch das Bauen von mech und das Disbenden von alten Einheiten. Ah ja, sieht man. jetzt sieht man auch gleich, dass sie hier runterkommen und ähm, wieder mal wieder was tun hier bei den Städten, wo aktuell so viel Verschmutzung herrscht. Jetzt können sie sich halt schneller durch die Gegend bewegen das bringt auch gleich was Kann ich halt auch mal dispenden, So viele Kablerinnen... Uh. Oh, oh, oh, oh. Jetzt habe ich äh, jede Menge Fehler gemacht. Ich wusste nicht, dass wenn man F gedrückt hält, irgendwie alles sich festsetzt. Hm. Das ist ja mitunter ein bisschen doof. Ah, hier zum Beispiel. Ich hoffe, das waren nicht so viele. Hier auch noch. Ähm, okay. Stattdessen noch irgendwas, was wir bauen können. Na, dann baue ich mal hier so ein so ein erstes Modul fürs Weltall. Weil ich mich da verbaut habe. Verbauen fü führt zu Weltraumforschung. Ich sag's immer wieder. Verbauen führt zu Weltraumforschung. Die Flaschenhälse. Vielleicht sollte ich äh, nochmal durch die Gegend gucken und gerade an den Flaschenhälsen dann nochmal klicken. Dass da Straßen gebaut werden. Hui. Das sehe ich ja gar nicht durch hier. Nehmen wir mal an, hier ist eine äh, Mech-Infanterie zu viel. Warum nicht? Ja, hier ist die Verbindung auch da. Schauen wir mal nach hier oben. Da ist ja halt auch noch einiges zu machen. Und die Runde ist zu Ende. Nunberg hat Sibyl des Order. Auch fertig. Eine weitere Stadt, die jetzt mit Mac Infantry anfangen können Und das Manhattan-Projekt ist fertig. gut oh, das ist ein krasses Symbolbild. Ja, alles kaputt und zerstört im Hintergrund und die Bombe ist vorhanden. Ja, eine Wüstenstadt, wie wir sehen. Das ist natürlich auch Solar besonders gut. Jetzt können wir hier Tactical Nuke und ICBM bauen. Machen wir aber nicht. Nö, nö, nö. Wir bauen fleißig Mac-Infantry. Civil Disorder in Riga. Portsmouth. Kohlegrube. Ja, ist doch eine ganze Menge. So Disorder Order. Ich habe eins vergessen: Riga, Portsmouth und Kohlegrube. irgendeiner Stadt fehlte aber. Hier ist Riga. Ah, Nürnberg fehlte. Jetzt noch Kohlegrube. und dann haben wir es schon weitermachen, mal so eine Querverbindung einbauen. band uh, this küchen hat jetzt seinen Panzer bekommen. Dann belade mal... Okay, jetzt ist es voll. Und die schicke ich auch nach New Amsterdam. Und die Runde ist zu Ende. oder in Novgorod. Nicht das Ding hier noch, das Bänden. Novgorod und Helgoland und Sassnitz und Münster. Okay, Novgorod finde ich. Müsste hier irgendwo sein. Sassnitz und Münster finde ich auch. Allerdings. Ja, gut, ah ja, okay. Alles gefunden. <lacht> Du machst natürlich weiter mit Mag-Infantry. Was besonderes. Oh. Uh. direkt angekommen, wenn der direkt ankommt, dann kann der hier auch direkt ankommen, tatsächlich. Das hilft doch ordentlich, ja? hier auch mal hoch gucken runde zu ende Hier einfach sowas von mir. Paris. Da ist die Offshore-Plattform fertig. Und ansonsten auch alles, bis auf die Police Station. Und wenn die ähm, USA schon so komische Forderungen stellt, dann ist es natürlich möglich, dass die sagen, dass sie Krieg gegen uns führen wollen. Mal schauen. Paris und Jena. Ich hoffe natürlich nicht, dass das so ist. Aber man kann ja nie wissen... Ach, die Offshore Plattform fertig. Hm. Das ist schön, dass der Cultural Influence wieder expended ist. Und jetzt haben wir auch nur noch eine Source of Uranium. Obwohl ich ja überhaupt nichts gebaut habe bisher, was Uran braucht. Außer vielleicht das, den Flugzeugträger. Da bin ich mir nicht mal sicher, ob der unbedingt Uran braucht. Also jetzt im Spiel zumindest. Naja. Und ich habe jetzt vergessen, welche Städte hier wieder aufbegehrt haben. Paris, glaube ich, noch. UE Paris? Ah. Ja. Yeah. Okay. ist die Library-Welt fertig. Das ist cool. Ja, mal schauen, was der... Ähm ja, die mögen uns immer noch sehr. Oh, was soll passieren? Außer dass sie uns knuddeln. Gut, viele Städte vernetzt. Hier ist mein letztes Uranium. selbstverständlich keine Modern Armor gebaut. sind wir da Es geht voran. Dieses Ganze durch die Gegend gezuppelt wird schon weniger. Das ist eigentlich immer nur noch so ein Ankommen. In, den, in vielen Fällen... die Runde ist zu Ende. Da ist das Masttransitsystem in meiner Hauptstadt fertig. In Berlin. Und jetzt ist alles in Berlin fertig endlich. Da können Sie mal noch einen zweiten... 2. Mech-Infantry bauen. Hier ist eine erste Komponente fertiggestellt worden. Die Thrusters sind complete. Also anscheinend die, ja die, boah, wie soll ich es nennen, diese Raketenhüllen. Ja. No. Aber wie ihr seht, fehlen hier noch viele Teile. Okay. Hm. Ja, die erste Komponente ist fertiggestellt. Und Portsmaus ist gibt's das oder? Ja, ich baue hier einfach mal ein Aquädukt, auch wenn ich das niemals überschreiten werde. Von daher ist es total unsinnig, das zu bauen ich weiß halt nicht, wann ich eine Fabrik bekomme. Ach nee, die habe ich ja schon. Hm. Police Station kann ich noch bauen. Let's do so. Okay, Halle und Portsmouth. Zack. Zack. Du kannst hier gleich noch eine Straße bauen. Wo noch aufgefüllt werden muss für die zweite Mech Infantry oder vielleicht allgemein die zweite Verteidigungseinheit. Da scheint noch ein großer Sch Flaschenhall zwischen Grenoble und Richmond. Grenoble und Richmond. Richmond. Richmond. Hm. Naja, wie auch immer. Irgendwie so. Ja, wir haben das erste Weltraummodul fertiggestellt. Äh, das soll es gewesen sein für dieses Let's Play. Und äh, ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.